bis heute besteht weltweit die allgemeine Annahme, dass der Untergang der Titanic ein Unfall und die Verstrickung negativer Faktoren war. Doch wie gesichert sind diese Fakten, die scheinbar eindeutig für einen Unfall sprechen? Auf der Jungfernfahrt der Titanic befanden sich viele der ranghöchsten Bankiers und Finanziers der damaligen Zeit, eingeladen durch den Finanzoligarchen J.P. Morgan, dem die Schifffahrtslinie gehörte. Doch während Morgan seine Teilnahme ganz kurzfristig absagte und dadurch überlebte, kamen sämtliche der geladenen Finanzmogule ums Leben. Interessanterweise handelte es sich genau um diejenigen der einflussreichsten Herren, die einem global-strategischen Plan entgegenstanden, den J.P. Morgan mit einem Bund anderer führender Bankiers verfolgte. Der Plan war die Privatisierung des Zentralbankensystems der USA. Dieser Plan wurde bereits im Jahr nach dem Titanic-Anschlag umgesetzt. Alles Geld kommt also von Privatbankiers. Auch das Geld für die Tilgung und Zinsen und Zinseszinsen muss als Kredit von diesem Finanzmonopol genommen werden. An diesem Tropf hängen die USA und mit ihnen alle Nationen bis zum heutigen Tag.